Nichts Neues von Seiten der ÖVP, wir haben ja schon im Jänner 2012, das heißt vor über einem Jahr, gesagt, wir wollen ein umfassendes Demokratiepaket und unser Parteiobmann Michael Spindlecker hat den Sebastian Kurz beauftragt, ein solches Paket zu erstellen, das auch mit allen Maßnahmen auch dorthin führt, dass es zu einer Gesetzesinitiative des Bundesvolkes auch kommen kann. Das haben wir ja im Vorjahr auch bereits im Bundesparteivorstand beschlossen und wir sind dann in Gespräche gegangen und da bin ich auch dankbar der Frau Parlamentspräsidentin Brammer, dass sie hier eine Gruppe mit allen Parteien hier zusammengewürfelt hat und äh, hier auch zusammengebracht hat, wo wir intensiv besprochen haben, die verschiedenen Möglichkeiten, wie können wir direkte Demokratie stärken. Uns wäre es ein größeres Paket lieber gewesen. Das, was jetzt präsentiert wird, ist das, was im Grunde eine Verfassungsmehrheit in den Gesprächen gehabt hat. Ich bin daher heute enttäuscht, dass es bis heute keine Zustimmung der Oppositionsparteien gibt. Ich bin aber auch enttäuscht, ähm, dass ich mit den Koalitionspartnern noch nicht weitergekommen bin. Daher da liegt sagen, unser Punkt genau da, wo der Parteiobmann es heute erklärt hat, ein größeres direktes Demokratiepaket zu erreichen.